Ich habe vorhin mit einem Kollegen telefoniert und er sagte, Nadja, ich sehe immer wieder, du postest das zum Thema Trainings ohne Agenda, aber ich verstehe überhaupt nicht, wozu das gut sein soll. Also heute drei Warums zum Training ohne Agenda in zwei Minuten. Wie kam ich überhaupt dazu, Trainings ohne Agenda als eine Arbeitsweise zu betrachten? Mein Grund Nummer eins, mein Why Nummer eins war das Thema, dass die Zeiten sich verändern und dass wir in einem Training, wenn wir Menschen haben, mit denen wir arbeiten, meistens Leute haben, die kommen aus unterschiedlichen Vorerfahrungen, aus unterschiedlichen Umfeldern, wo sie aufgewachsen sind, die wissen unterschiedlich viel, manchmal sprechen sie auch verschiedene Sprachen, selbst wenn sie eine offizielle Sprache haben, aber sie benutzen unterschiedliche Wörter, um das gleiche zu denken oder zu sagen, wie soll man die denn mit einem vorgefertigten Lernpaket überhaupt glücklich machen? Wie soll man sie begeistern fürs Lernen? Und weil wir die Menschen begeistern wollen fürs Lernen, weil das so wichtig ist in unserer Zeit, sind wir nicht mehr länger Gurus, die irgendwas besser wissen und das den anderen Menschen überstülpen. Wir sind Lernbegleiter. Wir sind dafür da, dass die Menschen, die in dieses Training kommen, dass sie begeistert mit uns gemeinsam durch diesen Lernprozess gehen, auch wenn es zäh ist und nicht immer angenehm. Wir sind dafür da, dass Menschen gerne lernen und dass sie sagen, wann kann ich mehr lernen? Das Warum Nummer Zwei, der Grund Nummer Zwei, warum ich ohnehin gerne, gerne in ein Training gehe, ist die Flexibilität, die ich sowohl mir als auch dem Unternehmen, das die Menschen zum Training schickt, damit ermögliche. Von der Zeit, wo wir ein Training planen, bis zu der Zeit, wo die Teilnehmer in dieses Training kommen, passiert in einem Unternehmen so viel. Niemand kann das fixen und sagen, das werden genau die Teilnehmer sein, es werden genau die Themen sein, es werden genau die Abläufe im Gesprächen sein, die, die wir in dieses Training haben wollen. Es wird garantiert irgendwas dazwischen sein, was, was sich bereits verändert hat. Und wir sollen darauf flexibel eingehen. Das ist der Grund Nummer zwei. Grund Nummer drei ist, dass während wir sonst wo immer sagen, runter mit den Silos, Menschen miteinander verbinden, Kollaboration, Kooperation, alles mit Co anfängt wie in dem Training kaum Freiraum haben, damit Menschen miteinander ins Gespräch kommen, damit sie miteinander reden. Also Grund Nummer drei: Freiraum für die Gespräche zwischen den Teilnehmern. Das waren drei Gründe für ein Training ohne Agenda. Ich hoffe, das war spannend und hilfreich, wenn ich etwas mehr tun kann, um dich davon zu überzeugen, auch so zu arbeiten. Lass es mich bitte wissen.